Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Board von F1 2017 Online Und ich war das erste Mal mit Lenkrad hier eine Folge Ich habe jetzt schon 6, 7, 8 Stunden Fahrzeit, weil ich davor nicht mehr mit dem äh, Lenkrad klar kam. Und jetzt geht es eigentlich inzwischen und Das ist jetzt auch mein erstes Rennen online und ich verhake mich hier ein bisschen sehr komisch Was ist das denn? Muss mich verstehen Angela Merkel ist vor mir. Hast du toll gemacht, Merkel? Achtung, Achtung. Egal, schauen wir mal wie es weitergeht. Und ja, das klicken der wir müsst ihr leider wow, ertragen. Tut mir echt leid. Wow, der fährt einfach geradeaus! Ach du Scheiße! Ich glaube der ist tot, der Red Bull-Fahrer. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Chaos hier? Also USA ist auf jeden Fall eine verrückte Strecke. Wir hatten die ja glaube ich schon mal in der ersten Folge da war das auch pures Chaos hier. Oh, der wurde geghostet. Das hat mich extrem irritiert. Okay, das war sehr optimistisch. Aber ich muss schnell an dem vorbei, weil sonst würde es mir zu viel Zeit kosten. Hi Ferrari, wie geht's dir? Es geht eigentlich ganz gut voran. Obwohl ich einen großen Dreher am Anfang hatte, in der, nach der äh, ersten Kurve. Und danke für den neunten Platz. Irgendwie ist der zehnte... Ist der anscheinend disconnect oder so? Ich habe den nämlich nicht überholt auf der Strecke. Keine Ahnung, vielleicht ist er einfach rausgegangen. Oder jemand vorne ist einfach aus der Lobby gegangen. Kann auch sein. Ja, eine Sekunde hinter der Bestzeit, aber ich habe auch einen fetten Fehler gemacht. Sehe ich da etwa Regentropfen oder was? Ich bin mir sicher, es hier da gerade Regentropfen. Oh, da habe ich aber vergessen zu bremsen. Ein großer Fehler von mir. Oh, er ist mich beinahe weggedreht. Das war eng. Ja, es regnet heftig. Man sieht das extrem. Oh. Ich glaube, ich, glaub, ich werde jetzt den Angriff starten. Oh mein Gott! krieg ich denn dafür eine Verwarnung fürs Abkürzen. Oh, komm jetzt ernsthaft. Ja, da habe ich gerade abgekürzt, auch weil ich keine Zeit verlieren wollte, aber das davor, da habe ich echt das Auto verloren. Das kann man doch nicht als Verwarnung zählen. Naja, falls ich nochmal abkürze aus Versehen hier, während des Rennens, dann nehme ich die Strafe halt so hin. Dann wäre es auch fair. Oh, fuck! Zu lange auf dem Gas geblieben. Schade. Selbst, selbst verhauen. Ärgerlich. Da muss ich gucken, dass ich zumindest noch Platz 9 ins Ziel trage mit meiner 2 Sekunden Strafe. Aber ärgerlich. Oh mein Gott, muss ich hier vom Gas gehen, um überhaupt um die Kurve zu kommen? Oh, was war denn das für ein dummer Fehler? Was? Was? Ich war so kurz da drin in die falsche Richtung und habe mich versucht zu drehen und dann werde ich disqualifiziert? Ey, ihr wollt mich doch verarschen. Also echt, das ist doch kein Grund, warum ich disqualifiziert werde. Ich war ganz kurz in die andere Richtung gedreht und da hab mich dann direkt umgedreht, indem ich äh, Vollgas gegeben habe. Das muss ich nicht verstehen, das Ergebnis. Hm, naja. Vielleicht geht es ja im nächsten Rennen besser. Und als nächstes geht es hier nach Malaysia. Eine Strecke, die ich gar nicht kann und ich konnte auch kein Setup wählen. Weil ich mich nicht schnell genug mit der Lobby verbunden habe. Na toll. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Oh mein Gott, das geht so schief. Was? Das lief überraschenderweise ganz gut. Au! Fahrt mir doch nicht rein! Passt doch auf, Leute. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen bei mir. Oh je. Yeah. Hier wird sowas von krachen, das seht... Ja, wir sehen schon. Oh, das hat mich gerade irritiert, der Force India. Wie fährt denn der Voss India? Oder wirkt das jetzt für mich gerade nur so, dass der sehr unfair fährt? Vielleicht wirkt es auch gerade nur so. Würde ich noch keine voreiligen Sch Die fahren gerade echt sehr... ...fragwürdig. Sorry, Haas. Oh mein Gott, sorry. Da habe ich hier wenig Platz gelassen, aber... Jo. Ja, das war jetzt nicht allzu fair. Da muss ich auch ein bisschen. Ein bisschen auf meine Kappe nehmen. Aber Platz 4 ist ganz zufriedenstellend von da hinten. Und das auf Malaysia, wo ich nicht gut bin. Oh mein Gott, war das eng. Aber ich wollte unbedingt da durchziehen. Aber am Ende hat es mir mehr Zeit gekostet, als es mir gebracht hat. Und der eine von mir ist hinter mir. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der fair fährt oder ob das einfach nur... Ob der unfair fährt oder ob das einfach nur so aussah, als würde er unfair fahren. Das kann man mal recht schlecht beurteilen, muss man sagen. Ja, ich kann auf keinen Fall mithalten. In der Runde habe ich richtig viele Fehler gemacht. Aber die ersten beiden, die haben richtig Fehler gemacht. Oder zumindest der erste. Weil die richtig nah beieinander sind. Das waren die eben noch nicht. Am Ende der zwei äh, ersten Runde. Ja, 35, 80. Ich bin halt echt nicht schnell genug auf der Strecke. Jo, oben steht 5 Minuten Abstand. Ja, irgendwas ist da falsch. Hier mit der Lobby. Ich hoffe mal nicht, dass die irgendwie hier abstürzt. Das ist ja leider oft der Fall in dem Spiel. Das war eine gute Runde. Mal schauen, was das ist. 34, 9. Eine halbe Sekunde langsam. Oder ist langsamer, glaube ich, als die Bestzeit. Ich weiß es nicht. Ihr habt es ja glaube ich, denke ich mal, eben gesehen. Ich denke mal, ich habe es reingeschnitten. Aber das ist eine gute Zeit für mich hier in Malaysia, finde ich. Ich bin zufrieden damit. Wow, was ist hier passiert? Mein Teamkollege auf 1 ist rausgeflogen. Oh mein Sprit ist gleich alle. Ich muss jetzt richtig viel sparen auf der Geraden. Damit das Auto nicht gleich noch auf der letzten Instanz hier, auf der letzten Rausbeschreibungszone leer ist. Und ich auch noch nachher auf Platz 4 zurückfalle. Ja, ich kann nur noch auf eine Strafe hoffen von denen da vorne. Schade, dass es keine Verbesserung mehr war. Ich hatte nämlich im ersten Sektor in der Runde 2, 3 Zehntel äh, besser als in der vierten Runde, wo ich meine Bestzeit gefahren bin. Ja, und ich bin dritter, aber zufriedenstellend. Warten wir mal das Rennergebnis ab. Ja, zufriedenstellend, Platz 3 geholt. Ähm, auch einer der schnellsten im Feld gewesen und damit bin ich zufrieden. So, letztes Rennen. Wir fahren... Ähm, historische Wagen, leider die C1 Klasse, damit die äh, Fahrzeuge von äh, von glaube ich 2000 bis heute äh, bis 2010. Ich habe mich dann für das aktuellste Auto entschieden, und zwar den 2010er Red Bull, mit dem Sebastian Vettel seinen ersten Weltmeisterschaftstitel an dieser Strecke gewann. Und ja, man sieht die Vorteile der verschiedenen Fahrzeuge. Ähm So, man sieht hier Unterschiede. Der Red Bull hat mehr Aerodynamik und ist in den Kurven schneller und die Ferraris und der Renault, der eine Renault, glaube ich, in dieser Runde, die haben mehr Top Speed und mehr Motorleistung als unser Fahrzeug, aber egal, schauen wir mal. Ja, man sieht es, wie viel mehr Power der auf der Geraden hat. Dabei habe ich schon ein 210er Flügel genommen für die Strecke. <lacht> das ist lächerlich. Ja, ich weiß. Erste Runde vorbei, keine gute Runde, natürlich auch wegen dem Abflug. Mal schauen, was noch drin ist. Oh, was sollen die Scheiße? Wie fährt der denn, der Ferrari? Der hat eben schon abgekürzt, um den Red Bull zu überholen. Und jetzt macht er sowas. Das ist doch lächerlich. Also Insofern ich mich nicht verschaut habe. Ja, okay, da habe ich auch zu Recht die Strafe bekommen nur mit Leben. Oh je, was denn da passiert? Der hat anscheinend einen Schaden oder sowas. Mal schauen, ich bin auf jeden Fall gerade auf einem ordentlich Verbesserungskurs. Ich habe im ersten Sektor 16 gefunden auf meine Bestzeit. Aber man sieht einfach, wie der krass wegzieht. Fleisch überhole ich ihn ja jetzt im letzten Sektor. Nochmal ein Zehntel gefunden. Ich glaube, der hat einen kleinen Schaden. Aber ob ich ihn überholen kann, ist so eine Sache. Ich glaube, das wird nämlich nichts mehr. Wobei. Sorry, dass ich das mache, aber ich muss es riskieren. Au! Dann ziehe ich halt innen rein. Da kannst du nichts gegen mich machen. Ich hoffe einfach mal, der hat, keine Stra hat auch eine Strafe. Nee, hat er nicht. Schade. Schade, schade. Aber ja, war mal ganz interessant jetzt am Ende. War ein solides Rennen. Ja, ein einsames Rennen eigentlich. Ging leider nicht mehr. Ist blöd, aber kann man nichts machen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen Leute, das war's für diesen Part von F1 2017 online und es waren noch ein paar sehr spannende Rennen jetzt hier mit dem Lenkrad und ich hoffe es hat euch gefallen und ich sage bis zum nächsten Part, euer Rocky.